Ich komme jetzt zu den restlichen Beschlussempfehlungen der Drucksache 20-4159. Wer stimmt der Beschlussempfehlung mit der Drucksache 20-4159 zu? Das, ist Bündnis, das, sind die, das sind jetzt die restlichen Petitionen. Das ist die CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Sozialdemokraten, DIE LINKE, die AfD und die Freien Demokraten. Stimmt jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir die Beschlussempfehlungen so angenommen. Und wie gesagt, Petition 1588-20 wurde dem PTA zurück überwiesen